Ja, machen wir gerade wieder eine Käse lauch suppe Diesmal ohne Gewürzmischung. Die einfach alles zusammenrühren und ein bisschen nachwürzen. Diverse Sachen geben eigentlich euch an Gemüsebrühe, Schlafsahne und Salz, Pfeffer, Knüpplauch, Zwiebeln und halt auch. Ich habe jetzt die Lauchzwiebeln mal genommen und nie hier den normalen Porree wird ein bisschen schärfer schmecken nehme ich an und ja, dazu eile ich heute noch einen Toast ich habe mir jetzt Toastbrot gekauft habe wieder langsam mit festerer Umrauchung angefangen jetzt Toastbrot habe ich jetzt zum Frühstück auch schon mal ein ungetoastetes gegessen es geht schon langsam jetzt muss ich bloß noch im Prinzip da musste sich eher der Nerv, der Fazilisnerv dich finden. Und wie, habe ich glaube ich schon mal gesagt, diverse Sachen dazu im Internet gefunden. Das kann bis zu drei Monate dauern, bis das wieder geht. Das Hackfleisch habe ich mit Butter angebraten, zum Anfang. Und dann Zwiebeln. Knoblauch, den Pori, eine Möhre habe ich noch gehabt und alle anderen Zutaten dazu. Noch etwas Wasser, das lassen wir jetzt leicht köcheln, bis es gar ist. Und dann kommt noch Brühwürfel und Gemüsebrühe rein. Mit Wasser noch ein bisschen aufgießen und zum Schluss wird der Käse drin aufgelöst. Das ja, Hauptgleich habe ich mit Butter angebraten und etwas Schlagterne kommt auch noch rein.